Hallo liebe Golffreunde, hier ist Christoph Bausek von Progressive Golf, einfach besser Golf spielen, hier aus dem wunderschönen Golfclub Linz, St. Florian, auf der Tillesburg. Und es ist schon eine Zeit her, als ich meine letzte Live-Session gemacht habe. Ich habe sehr, sehr viel Arbeit gehabt, dank euch, ich habe es mir so eingeteilt, dass ich wirklich, wirklich, wirklich viel gearbeitet habe und da äh, haben wir doch jetzt ist kurz Zeit für eine weitere Live-Session einmal, ja, bevor die Saison zu Ende geht und ich meine, ich habe nicht viel Zeit, aber ich habe mir gedacht, ähm, wir könnten dann doch ein ganz kurzes, aber knackiges Thema durchgehen. Und zwar, ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, äh, ich habe früher, also oft gelesen in Zeitungen oder in Golfvideos gehört, dass man, wenn man am Ende des Aufschwungs hier oben ist, dass man dann, ich gehe ein bisschen weiter weg, dass man das sehen kann vielleicht. So, ich hoffe, so sieht man das ein bisschen besser. Das komische Ding, was da hängt, ist mein externes Mikrofonkabel, also nicht bieren lassen, bitte. Also, wenn man hier oben am Ende des Aufschwungs ist, dass man dann kräftig mit dem rechten Fuß abdrücken soll. Ja? Das habe ich oft gehört schon, oft gelesen. Und mich würde auch von euch interessieren, bitte, ob das etwas ist, was ihr auch schon in eurem Golferleben öfters gehört habt. Bitte kommentiert vielleicht in der... Kommentarsektion unten und lasst mich wissen, ob das ein Schwunggedanke von euch jemals gewesen ist oder ob ihr das äh, jemals probiert habt zu machen. Auf alle Fälle möchte ich äh, sehr gerne, Moment, ich habe hier kurz mein iPad nur, damit ich sehe, was hier passiert. Auf alle Fälle ähm, habe ich ähm, die... Gut, Kommentare muss ich leider später lesen. Ja. Ja, auf alle Fall möchte ich kurz darüber reden, ob man das tun soll oder nicht. Ja. Also ob man die von sich vom rechten Fuß abdrücken soll. Ja. Und es ist inzwischen so, ich habe mich ja in den letzten Jahren sehr, sehr viel mit Biomechanik beschäftigt, sehr viel mit den ähm, 3D-Westen, mit den, 3D mit den äh, Bodendruckplatten. Äh, bin total verliebt in meine Smart to Move. Platten, die ich täglich für den Golfunterricht verwende und das sehe ich natürlich jeden Tag, auch wenn Prost zu mir kommen und bessere Spieler, was passiert da, wo drücken die wann? wohin. Und ähm, ja, und ich möchte ganz kurz meine Meinung dazu sagen und meine Empfindungen, ob man sich vom rechten Fuß abdrückt, okay. So, und es ist so, ähm, dass... Moment... So. Also, die Sache ist folgende: in den meisten, oder in allen guten Pro-Schwingen, die man auf der Tour sieht, ja, oder alle Leute, die im Ball gut treffen, ist es so, sobald Sie hier wegschwingen, ist ungefähr, wenn Sie den linken Arm, ja, circa hier, oder kurz vor parallel, bei parallel ungefähr sind, haben Sie, die sogenannte Gewichtsverlagerung nach rechts. Mir gefällt das Wort Gewichtsverlagerung nicht, aber sie haben den Druck in die rechte Seite, den maximalsten Druck in die rechte Seite gegeben, der, den sie jemals in diesem Schwung noch machen werden. Das heißt, die fangen an, keine Ahnung, mit 50-50 oder leicht, die viele sind leicht links schon, mit 54-53% auf der linken Seite und bis der Schläger ungefähr hier ist im Aufschwung. Ja, circa hier sieht man bei vielen Pros, dass sie zwischen 60 bis Sag mal Hausnummer 85 Prozent in die rechte Seite verlagert haben. Die Frage ist, ist das eine bewusste Bewegung? Das kommt darauf an, aber ich glaube, alleine der Fakt, dass der Schläger, wenn man den Schläger nach rechts bewegt, ist so viel Masse rechts, dass man automatisch Druck am rechten Fuß bekommt und man, wenn man die Wirbelsäule zwischen den Füßen lässt, dann hat man normalerweise bereits Druck am rechten Fuß. Das heißt, die sind die haben den meisten Druck am rechten Fuß, bevor der Schläger überhaupt wahrscheinlich schon, ja, bevor die Hände überhaupt schon bei Arm parallel sind. Das heißt, ab diesem Moment, ab diesem Moment, das ist noch im Aufschwung bitte, werden die besten Ballstriker, und ich habe wirklich viele, viele Pros auch schon bei mir gehabt und habe das immer wieder gesehen, sie werden spätestens hier beginnen schon ihren Druck in die linke Seite zu transferieren. Und bis sie ungefähr bei mit dem linken Arm im Abschwung bei parallel sind, das ist jetzt der Abschwung schon, ja, haben sie bereits meistens schon so 70, 75, 80 Prozent bereits auf der linken Seite. Das heißt, sie sind schon sehr früh fertig mit dem mit dem sogenannten Shift, Pressure Shift, äh, Weight Shift, Gewichtsverlagerung nennt es, wie es wollt. Sie haben auf alle Fälle schon ca. 75% mehr oder weniger auf der linken Seite. Das heißt, sie sind bereits sehr früh fertig. Ab dem Moment bis zum Ball wird da nicht mehr viel dazukommen. Das heißt, in der Phase, wenn sie bereits im Abschwung sind, sind sie bereits in einer Linksbewegung und es ist nicht viel Druck, kann nicht viel Druck am rechten Fuß. So, und jetzt wird die Frage sehr sehr, sehr kritisch, ja? woher kommt diese Linksbewegung? Also ich glaube, die, die Linksbewegung kommt daher, weil wenn man kurz reindrückt in den Boden, dann ist nach dem Newton dritten Gesetz, das, heißt, das sagt immer, wenn man in irgendwo in die Kraft hineingibt, kommt es in die Gegenrichtung zurück. Das heißt, wenn ich in den Boden da hineindrücke, drückt mich der Boden zurück. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt aufschwinge und ich drücke den Boden rechts, werde ich werde ich nach links Swain rutschen. Wie auch immer, jedenfalls, ich komme nach links rüber. Aber ich will nicht sagen, dass das eine aktive Druckbewegung aus dem rechten Fuß ist. Und schon gar nicht passiert das ähm, erst bei Beginn des Abschwungs, sondern es beginnt schon wesentlich früher. Also schon ungefähr hier ist schon diese Bewegung, wo man nach links geht. Ja? Das heißt, die man sieht dann so schön auf den, auf den Bodendruckplatten dann, dass dann der, der Druck dann auf den linken Fußballen geht hier und dass, ähm, dass da ungefähr schon 75% dann drauf sind, wenn man mit dem linken Arm parallel sind. Und dann ungefähr, wenn der Arm zickert zwischen hier und hier ist ungefähr, in dem Bereich, beginnt dann die Bodenreaktionskraft zu wirken. Das heißt, der, der, der Körper streckt sich, also man springt quasi aus dem Boden, man, geht, ähm, man, man streckt das linke Knie, man fängt an mehr oder weniger zu sich zu strecken, zu springen, gegen den Boden zu drücken. Und das ist dann das, wo man dann beginnt, die Schlierkopfgeschwindigkeit zu erzeugen. Das heißt, wenn irgendwer drückt, meiner Meinung nach, also aktiv drückt oder unterbewusst drückt, wie auch immer man das sehen will, ja, ähm, dann ist es der linke Fuß, wenn überhaupt. Ja. Wobei die meisten Spielern, die das machen, ist es gar nicht bewusst, glaube ich, dass sie es überhaupt machen. Ja? Rechts, nachdem der Transfer schon viel früher nach links passiert ist, glaube ich, ist es, wenn jemand am rechten Fuß da was spürt, noch Ende Aufschwung und drückt, dann ist er nicht in der linken Seite, dann hat er ein, ja, wohl ein kleines Problem mit der Sequenz, ja, und wird, ähm, verwendet sozusagen seinen Unterkörper nicht optimal. Ja, das heißt, ähm, meine Antwort ist, Nein, man drückt nicht mit dem, mit dem ähm, rechten Fuß im Abschwung, man leitet das nicht ein. Was ich jedoch ab und zu sehe bei den besseren Spielern, die ich äh, unterrichte, den besseren Pros, ist wenn sie zum Beispiel jetzt hier in der Phase sind, dass sie den linken Fuß gegen den Boden drücken und springen, unterstützt manchmal der rechte Fuß den linken dabei, wobei das nur ganz gering ist und es passiert erst äh, wirklich erst ungefähr ab von hier bis hier, also ganz ganz spät. Das heißt, wenn ihr hier oben seid und sagt, jetzt muss ich rechts drücken, dann wird sie wohl diese Bewegung bekommen, die linke Hüfte wird hochgehen, die rechte runtergehen. Ich werde jetzt hinten hängen bleiben und dann diese super äh, super Snap Hook schlagen oder Blocks rechts weg, auf den Boden vor reinhauen, einen Haufen Länge verlieren. Und ähm, man muss verstehen bitte, dass es gibt eine, eine, eine, eine Seiteneigung im Golf. Das ist einerseits die Schultern können äh, seit geneigt sein. Sehe, die linke Schulter ist tief und ähm, auch die, die linke, Schulter, linke Hüfte ist tief im Aufschwung, rechte Hüfte ist hoch im Aufschwung hier. Und wenn die im Übergang sind, besten Ballstriker, bleiben sie noch kurz ein bisschen in dieser Seitneigung links. Ja, also das Becken bleibt links geneigt und der Oberkörper bleibt links geneigt. Und erst später, wenn die Arme erst ungefähr ja, bei der rechten Hosentasche stehen, ungefähr sind, dann dreht sich das alles erst in einer, in einer Rechtsneigung um. Also erst viel, viel später. Und wenn man jetzt hier anfängt, von hier oben sofort die rechten Fuß zu drücken, bekommt man maximal diese, diese frühe Seitbeugung nach rechts. Und meine Schüler, die ich unterrichten, wissen, dass ich das ich sehr gerne sehe. Und, ähm, ja, und wie gesagt, ich ähm, finde den rechten, Fuß, den rechten Fuß abzudrücken im frühen Abschwung keine gute Idee. Ich würde gerade irgendwelche Szenarien, welche Schwungfehler jemand haben könnte, wo das helfen könnte, aber mir fällt jetzt nicht mal irgendein ein, ein, ein Szenario ein, wo eine Art Schwung, wo das vielleicht doch gut wäre aber egal ja auf alle fälle äh, glaube ich war es da schon ich werde glaube ich ganz kurz noch schauen ob irgendwelche kommentare waren ob es irgendwelche fragen gibt gibt es fragen der helmut hat kommentiert hat er so viel geschrieben das muss ich lesen, leider danke fürs kommentieren Hel helmut Ja, äh, auf alle fälle wenn sie kommentiert es äh, würde mich interessieren ob das ein Gedanke von euch war, eine Idee war, dass ihr euch vom rechten Fuß abdrücken wollt im frühen Abschwung. Ich lese natürlich gerne alle Kommentare durch und interagiere wahnsinnig gerne. Mir macht das Spaß, also bitte seid so frei und schreibt. Ich freue mich auch immer wieder, wenn ihr so eine kleine Idee habt zu Live-Themen. Ich werde versuchen, das vielleicht wieder öfters zu machen in nächster Zeit. Ihr habt leider sehr viel, oder Gott sei Dank, sehr viel Arbeit gehabt. Und bin ich dazugekommen und entschuldige mich an dieser, dieser Stelle. Ja, und ähm, zu guter Letzt möchte ich euch noch eine kleine Übung zeigen, ähm, wo ich glaube, ich gehe noch ganz kurz da zurück, dass ich sehe, was da passiert. Eine ganz kurze Übung, äh, wo ihr die, glaube ich, euch geben kann, damit ihr ein Gefühl kriegt für diese Sequenz äh, zwischen, zwischen Aufschwung und Abschwung, wenn man diesen diese Druckverlagerung nach links machen soll. Ich schaue nur gerade im Bildschirm, ob ich ob ich voll drauf bin, ich habe da ein bisschen ein Kabelproblem, so ich glaube das sollte passen hier. Okay, wenn, ich, wenn ihr eine gute Übung machen wollt, dafür das ein Gefühl zu bekommen, dass ihr früh genug nach links kommt, dann würde ich euch vorschlagen, macht eine normale Ansprechposition. Dann geht ihr her, ihr könnt das auch mit einem Ball später machen, ich mache es ohne Ball. Und ich gebe den linken Fuß zum rechten Fuß. Wenn natürlich, wenn Sie rechts hinter seid, beim links ist natürlich umgekehrt. Und warte, ich muss kurz am Kabel dazupfen So. Und ich möchte voll das, dass ihr folgendes macht. Dass ihr in dem Moment, wo der Schläger hier wegschwingt, ja, in dem Moment, wo er hier wegschwingt, wartet ihr nicht mehr lange und geht sofort in den linken, in den linken Fußballen rein. Das heißt, ihr geht hierher. Ihr schwingt los und fast. fast fast zeitgleich ist es, nicht gleichzeitig, aber fast zeitgleich. Schnell beginnt, linker Fußball. Schnell beginnt, linker Fußball und dann schwingt sie durch, okay? Linker Fußball durch. Wichtig dabei ist auch bitte, dass ihr den Oberkörper auch nach links ein wenig mitnimmt. Das heißt, die Wirbelsäule immer zwischen den Füßen. Das heißt, nochmal, hier, vom siehst ich bin hier und nicht hier. Falsch wäre das, ja. Wichtig ist, Boom. Nochmal, Boom. das ist die Übung, die ich euch empfehle zu machen, und ja, lasst mir wissen, ob das hilft. Also, das war Christoph Bausig von Progressive Golf. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann werde ich jetzt abdrehen. Schon noch ganz kurz auf mein iPad, ob irgendwas noch gekommen ist. Gut. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihr vielleicht ein paar, äh, ein paar Likes gibt. Aber wie, wie, wie sehen wir auch immer die mit dem Wow-Mund. dem wow Da würde ich mich sehr freuen, gell? Also, also ein paar Wows Würde mich sehr freuen. Wenn ihr irgendwelche Freunde, Bekannte habt, wo ihr das Gefühl habt, dieses Video könnte denen helfen, ihren Golfschwung, bitte seid auch so frei und teilt dieses Video. Teilt die Message von mir quasi. Und äh, wie gesagt, ich hoffe dann, euch bald wiederzusehen, entweder hier auf Facebook Live oder ansonsten auf der Tillisburg. Also, mein Name war Christoph Bausek, ist immer noch Christoph Bausek von Progressive Golf, einfach besser Golf spielen. Und ich danke euch fürs Zusehen. Bis bald. Ciao, ciao.